Oh, es ist Donnerstag, es ist kurz nach, oder es ist halb zwölf, glaube ich, und dass ich zu Hause bin und gerade dieses Video drehen kann, liegt daran, dass in der Zeit, in der ich hier bin, gerade der, ich glaube, der vierte Schneesturm ausgebrochen ist. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass Mitte, Ende März nochmal so viel Schnee fallen kann, aber es ist alles weiß und ich war eben arbeiten und wurde dann mehr oder weniger nach Hause geschickt, weil... Ähm, dann irgendwann natürlich auch die öffentlichen Verkehrsmittel nicht mehr ganz so mitspielen. Und bevor ich im Büro schlafe, heute Nacht, fahre ich lieber früh nach Hause. Auch überhaupt nicht schlecht, einen freien Tag zu haben. Also ich will mich eigentlich nicht beschweren. Aber es nervt langsam und ich will endlich Frühling. Ich weiß im letzten Video, habe ich so... Nee, im vorletzten war das ja sogar so ein bisschen Frühlingsmut gespreadet. Tja, jetzt sind wir wieder zurück im Winter. Aber egal. Wir... Hoffen auf das Beste. Wow, dieses Intro ist gepackt mit irgendwelchen komischen Sprichworten und egal. Ähm, ich möchte euch heute gerne 20 Dinge empfehlen, die ihr machen solltet, wenn ihr in New York seid. Ähm, ich bin ja jetzt hier schon eine etwas längere Zeit und habe natürlich auch schon mehr Dinge erlebt, als die, die ich euch jetzt nennen werde. Aber das sind so die, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind und die auch als Tourist, der jetzt hier nicht wohnt oder so, wirklich einfach zu erreichen sind. Also man muss jetzt nicht unbedingt in der Stadt wohnen, um das zu machen, was ich euch jetzt erzählen werde. Und je nachdem, wie lange man hier Zeit verbringt, kann man sich aus diesen 20 Dingen natürlich Sachen rauspicken oder eben auch mehr schaffen. Der erste Punkt ist, an den Times Square gehen und dort einfach mal ein bisschen Zeit verbringen und um die Leute zu beobachten. Generell ist der Times Square eh schon erschlagend, aber es ist einfach total interessant, meiner Meinung nach, da mal ein bisschen wirklich ein, zwei Stunden zu sitzen, dir wird nicht langweilig werden. Und zu gucken, was die Leute so machen. Ganz viele machen Fotos von sich. Dann gibt es natürlich diese ganzen ähm, verkleideten Leute, mit denen man auch Fotos machen kann. Die verlangen aber Geld, also nicht, dass sie darauf reinfallt. Und zu welcher Zeit es auch cool am Times Square ist, wenn es gerade so ist dunkel wird, weil am Times Square wird es halt nicht wirklich dunkel. Also der Himmel ist dann vielleicht irgendwann dunkler als jetzt gerade, wenn es schneit. Aber ähm, es wird eher noch heller, weil dann halt die Bildschirme alle viel mehr ins Auge springen. Mein zweiter Tipp ist, secondhand hand shoppen zu gehen und zwar am besten im East Village. Da gibt es wirklich so viele Second-Hand-Läden nebeneinander und... Du findest teilweise wirklich Marken-Jeans, die echt noch gut erhalten sind für 5 bis 10 Dollar. Und du findest auch teurere Secondhand-Läden mit Designer-Klamotten und so. Aber ähm, es gibt einfach wirklich so Läden, wo du reingehst und denkst dir so, oh, danke. Also falls sie darauf steht, dann seid ihr im East Village auf jeden Fall richtig. Tipp Nummer 3, und davon habe ich schon öfter geschwärmt, ist das Bananenbrot bei Gregory's ähm, zu essen. Gregory's ist hier so eine Kette und das Bananenbrot ist einfach der Himmel. Und dafür, dass du danach wirklich satt bist, kostet es auch, glaube ich, nur 2,50 oder 3,50. Also es ist so lecker und unbedingt ausprobieren. Tipp Nummer 4 ist, auf die Brooklyn Bridge zu gehen. Das ist dieses ganz, ganz bekannte Fotomotiv, was auch wirklich die meisten Touristen machen. Aber es ist einfach so schön und du kommst da hoch und es ist vielleicht windig und kalt und du schaffst es vielleicht auch nicht, die ganze Brücke zu gehen. Aber trotzdem einfach mal hochgehen und ein Stück reingehen. Du wirst es nicht bereuen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schön. Tipp Nummer 6, auch mal nach New Jersey fahren. Und mein Tipp da vor allem ist Hoboken. Das ist so eine aufstrebende, so ein aufstrebendes Viertel, würde ich sagen. Das ist so eine kleine Stadt, ähm, direkt auch an wasser also am hudson river das heißt du siehst von da aus auch die skyline wunderschön und ähm, hoboken ist generell so also ich würde wenn ich hier eine längere zeit leben würde nach hoboken ziehen weil es ist natürlich ruhiger als ähm, new york aber du kannst trotzdem alles machen die leute scheinen da echt cool zu sein viele studenten viele schöne kleine cafés und ähm, natürlich auch nicht ganz so teuer wie new york also hoboken angucken Tipp Nummer 6 ist, die Staten Island Ferry zu benutzen. Die ist kostenlos und die fährt an der Freiheitsstatue vorbei und dann auf der Staten Island, also auf der Insel, die halt das Ziel der Fähre ist, ist jetzt nicht so viel zu tun. Man kann dann eigentlich direkt die nächste Fähre wieder zurücknehmen, zurück an der Freiheitsstatue vorbei und ähm, dann wieder halt Manhattan zu haben. Also die ist kostenlos, die fährt daran vorbei, man hat da einen guten Blick auf die Statue und ähm, das kann man echt mal machen. Tipp Nummer 8 ist der Central Park. Ein großes Ziel und ähm, da kann man mit Sicherheit auch mehrere Tage verbringen, aber für mich war der Central Park immer so ein Ort der Ruhe in diesem lauten New York und ich konnte da auch viele Mittagspausen Gott sei Dank verbringen und es war für mich immer so... Man hat einfach so das wahre Leben so ein bisschen gesehen, finde ich. Also halt Kinder, die dann echt so mit ihren Schulklassen da hinkommen und irgendwie ihren Sportunterricht da machen oder halt auch viele, die ihre Mittagspause da auf einer Bank verbringen. Viele Dates, die man da sieht und man kann halt einfach schön spazieren gehen und Zeit verbringen und ähm, der Central Park ist, glaube ich, mein Lieblingsort in New York. Tipp Nummer 8. Die Skyline nicht nur von New Jersey, also von Hoboken aus angucken, sondern auch mal von ähm, Brooklyn aus, von Williamsburg, denn das ist eben... Der Blick genau von der anderen Seite auf Manhattan und es sieht auch total schön aus und generell ist Williamsburg natürlich auch irgendwie ein Must-See so ein bisschen. Es ist halt in Brooklyn und es ist sehr aufstrebend, also viele coole Künstler und Hipster und so wohnen da. Ähm, ganz interessant sich das mal anzugucken, ja weil es sind schon ausgefallene Leute, denen man da über den Weg läuft. Tipp Nummer 9. Ein Cookie essen. Und zwar nicht nur irgendeinen Cookie, sondern ein Cookie bei der Livin Bakery. Ich weiß nicht genau, ob ich das richtig ausspreche. Ähm, es ist ein ganz kleiner Laden und die Schlange ist teilweise wirklich den ganzen Bürgersteig lang. Und ein Cookie kostet 4 Dollar. Du brauchst danach nichts mehr essen. Also ich, also, ich, es ist ein ganzes, eine ganze Mahlzeit total fettig, aber einfach nur geil unbedingt essen. Tipp Nummer 10 an den Strand fahren. Es gibt eine Fähre, die, ähm, oder es gibt eigentlich mehrere Fähren, man würde auch, glaube ich, mit der Subway oder mit dem Bus hinkommen, die fahren an den Rockaway Beach und der ist wohl im Sommer wirklich als, also wirklich so, so ein Urlaubs- oder so ein Wochenendziel zum wirklich am Strand liegen. Ähm, ich war da jetzt letztens und es war einfach so cool, dass man in so kurzer Zeit, die Fähre kostet übrigens 2,75 und man fährt ungefähr eine Stunde, einfach am Meer sein kann und einfach diese schöne, klare Luft mal zwischendurch riechen kann. Ähm, das ist einfach mega geil. Also ich, ich konnte es kaum glauben. Es war echt cool. Tipp Nummer 11 ist, über die Wall Street spazieren zu gehen und dort mal auf die Leute zu achten. Beziehungsweise generell ein bisschen Zeit im Financial District und im, das ist, Downtown zu verbringen. Da sind die Häuser einfach nochmal sehr bombastisch. Irgendwie du gehst da durch und denkst dir so, wow, ich bin im... Ich weiß nicht, es ist alles so alt und so schwer, aber richtig, richtig schön. Und die Leute dort zu beobachten, ist halt auch interessant, weil da sind echt diese ganzen sehr, sehr schicken, erfolgreichen Business-Frauen und Männer. Und ähm, sich das mal anzugucken, macht auch Spaß, finde ich. Tipp Nummer 12. Es gibt hier eine Straße, die heißt Stone Street. Die ist auch im, also Downtown, das heißt, das könnte man schon mal verbinden, <lacht> ähm, da gehen vor allem im Frühling und Sommer und wenn halt das Wetter es zulässt, ganz, ganz viele so zu Happy Hour nach dem Arbeiten hin. Und ich war leider im Winter da und es hat geregnet und es war leer, aber im Sommer ist es, glaube ich, echt so ein Ort, den man sich ruhig mal angucken kann, so ab 4 oder 5 Uhr nachmittags, wo man dann einfach so einen Drink nehmen kann und ähm, danach vielleicht noch irgendwo essen gehen. Aber ich glaube, da lernt man echt so das wahre Leben nach der Arbeit kennen. Tipp Nummer 13 ist, in ein Broadway-Musical zu gehen. Ähm, das ist natürlich teuer, aber es lohnt sich, weil, also wenn man Bock hat auf Musicals natürlich nur. Ähm, ansonsten gibt es hier auch ganz, ganz tolle Theater oder auch Kinos sollen ganz toll sein. Musicals, die sind erstmal teuer. Es gibt aber äh, verschiedene Läden, die so die Resttickets für den Tag ähm, dann wirklich an dem Tag noch am Schalter verkaufen, wo man einfach mal nachfragen kann. Da mal die Augen offen halten und wenn man Spaß an sowas hat, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Tipp Nummer 14 ist shoppen gehen und zwar in Soho. Ähm, also ich muss sagen, so beim Times Square gibt es auch diese ganzen Läden, aber dort ist es einfach immer super voll und anstrengend. Aber in Soho ist es ein bisschen ruhiger, die Leute sind auch einfach ein bisschen cooler und ähm, entspannter da und auch cool anzugucken. Und da shoppen zu gehen und einfach mal durch diese ausgefallenen Boutiquen zu spazieren, man muss vielleicht auch nichts unbedingt kaufen, wenn es zu teuer ist, macht trotzdem wirklich Spaß. Tipp Nummer 15 ist chinesisch essen zu gehen und zwar in Chinatown, denn dort ist das Essen halt wirklich, sage ich mal, original chinesisch. Aber das Essen ist da generell eigentlich fast immer sehr, sehr lecker und halt irgendwie was Besonderes für uns und auch nicht teuer. Tipp Nummer 16 ist der Madison Square Garden. Ich war da bei dem Basketballspiel und muss sagen, ich hatte jetzt nicht so große Erwartungen, weil Basketball ist jetzt nicht so mein Sport oder ich interessiere mich nicht so dafür. Aber das Event an sich war so interessant. Es ist einfach so krass, was da für eine Show gemacht wird mit den Cheerleadern und Halbzeitshows und das Spiel ist noch nicht mal der Mittelpunkt. Und trotzdem, das war auch cool, ähm, generell einfach mal in den Madison Square Garden zu gehen. Dort wird, glaube ich, Hockey, Basketball und auch Konzerte gezeigt. Also, ähm, das kann man dann auch damit verbinden. Bei Konzerten wird die Show wahrscheinlich nicht ganz so sein, aber. Ich fand das echt cool. Tipp Nummer 17, und das haben wahrscheinlich eh die meisten vor, wenn sie nach New York kommen, ist auf eine Aussichtsplattform zu gehen, von der aus man eben einen schönen Blick auf die ganze Stadt hat. Ähm, ich war auf der im One World Trade Center und Rockefeller Center. Wenn man sich für eine entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, die One World Trade Center empfehlen, weil das ist nicht nur der, aus, der Ausblick, den man da hat, sondern es wird so ein bisschen so eine kleine Show drum gemacht. Und ähm, es ist irgendwie so ein Gänsehaut-Moment dabei. Deswegen, falls ihr euch für eine entscheiden müsst, dann würde ich eher die im One World Trade Center, das ist eher Downtown, nehmen. Aber wenn ihr mehrere angucken wollt, dann ist auch das Rockefeller Center cool. Da ist man halt draußen. Im One World Trade Center ist man drin, hinter Scheiben. Aber macht alles Spaß und ist alles irgendwie auch nochmal was anderes. Tipp Nummer 18 ist, die Highline mal abzugehen. Das ist eine stillgelegte Bahnlinie, die über der Stadt verläuft, weil sie halt irgendwie drei, vier Meter hoch ist oder so. Und von da aus hat man einfach richtig coole Blicke. Das geht so durch Chelsea, so heißt das Viertel. Und da gibt es einfach richtig coole, verschiedene Häuser, auch sehr modern teilweise, aber auch alt und diese klassischen New Yorker Häuser, die man so kennt. Ähm, von da hat man einfach einen richtig coolen Blick und es ist eine sehr, sehr schöne Route, um spazieren zu gehen. Und die mündet in Chelsea Market. Das ist so ein ähm, Markt, wo ganz viele verschiedene Läden nebeneinander sind, was ein Markt ja auch ausmacht. Ähm, Macht auch Spaß, da nochmal durchzulaufen. Also die Highline und dann anschließend Chelsea Market. Tipp Nummer 19 ist auch mal die U-Bahn zu benutzen, die Subway. Und ähm, dort sind eigentlich immer irgendwelche coolen Künstler, die singen oder tanzen oder malen oder irgendein Instrument spielen. Und du denkst dir eigentlich bei jedem so, wow, das ist richtig gut. Und ähm, manchmal kommen die halt auch in die Subways rein und benutzen dann da auch die ganzen Stangen, an denen man sich festhält mit, um da irgendwie ihre Tänze aufzuführen oder Ach, es ist einfach irgendwie so ein Erlebnis, sich auch mal die Künstler anzugucken und sich ein bisschen Zeit dafür zu nehmen. Und das nicht nur als Transportmittel zu sehen, sondern auch wirklich als Entertainment. <lacht> und mein letzter Tipp ist, die Essensvielfalt hier auszukosten. Denn ich glaube, das ist ein Punkt, der mir am meisten in Deutschland fehlen wird. Man kann hier wirklich jede Nationalität essen und man kann sich in jeder Nationalität noch nochmal zwischen zehn verschiedenen Restaurants eins auswählen, was einem halt am besten gefällt. Ähm... Vor allem Hell's Kitchen ist so ein Viertel, in dem es wirklich die verschiedensten Restaurants nebeneinander gibt. Die sind auch alle relativ preiswert. Also man zahlt hier generell natürlich mehr fürs Essen. Das Geld solltet ihr oder das Budget solltet ihr eh nicht unterschätzen, wenn ihr hinkommt. Aber ähm, ein Tipp, lieber vielleicht Mittagsessen gehen, da ist es ein bisschen günstiger. Und in Hell's Kitchen kann man wirklich coole Restaurants finden, ich habe noch nie irgendwas gegessen, wo ich dachte, das schmeckt mir nicht so gut. Und ähm, aus jeder Nationalität. Also oh, ein Traum für Essens-Junkies. Das war ein langes Video. Ich dachte, ich könnte das kurz und knapp halten. Hat nicht funktioniert, ist aber auch egal. Ich hoffe sehr, dass es hilfreich war. Und dass, falls ihr euch irgendwann mal dazu entscheiden solltet, mal eine Zeit lang in New York zu sein, für einen Urlaub oder auch zum Leben oder wie auch immer, ihr euch das vielleicht nochmal angucken könnt und da ein paar Tipps für euch dabei sind. Ähm, Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich bin jetzt sehr gespannt auf eure Kommentare, falls ihr schon mal hier wart, was war euer Erlebnis, was euch am meisten im Gedächtnis geblieben ist, was ihr allen empfehlen würdet, die euch nach Tipps in New York fragen. Ähm, ich bin jetzt noch ein paar Tage hier, das heißt vielleicht schreibt hier noch irgendjemand irgendwas, was ich noch nicht gemacht habe und wo ich mir denke, okay, ich ähm, werde es noch tun. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!